Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines Live-Commentary am Start. Und erstmal muss ich sagen, das ist jetzt quasi das Video von gestern, kein Plan. Gestern, glaube ich, ja. Ähm, weil gestern ein Video war ja irgendwie nicht so die Tonspur am Start, kein Plan. Weil, ja, ich weiß halt nicht, woran das liegt. Entweder war das dieser Elgato-Fail oder ich habe gefailt, ja. Keine Ahnung, ich weiß halt ehrlich nicht, kein Plan. War auch gestern dann nicht zu Hause, also konnte ich das auch nicht irgendwie runternehmen oder so. Aber ich denke mal, ist nicht allzu schlimm so, konnte man dann da wegklicken und sowas. Also NS so an sich, nothing special, meine Freunde. Und dafür kommt das Video ja quasi heute. Und hängt auch sogar alles so ein bisschen zusammen, was ich so erzähle, dies, das. Weil konnte man ja vielleicht schon am Titel so erkennen, um was es eigentlich gehen sollte, nämlich so mein Tagesablauf. Und ja, fange ich jetzt mal quasi genauso an wie gestern, muss ich mich jetzt ein bisschen wiederholen, ja. Und zwar habe ich mir so das Video angeguckt hier von Marcel Skorpion Prostitution meine Freunde Und zwar meinte der so wie sein Leben gerade so abläuft, dies das was er so macht Und da dachte ich mir so ja könnte ich auch mal machen, ist ein bisschen was persönliches, ein bisschen was ernstes mal wieder Und könnte ich ja auch mal so bringen damit ihr dann mal ein bisschen so den Einblick habt meine Freunde ja Und ja fange ich erstmal so an mit dem was so die meisten wahrscheinlich interessiert, kein Plan So weiß ich so, arbeitstechnisch, schultechnisch, kein Plan, technisch mache, technisch, nicht ihr wisst wie da was läuft und wie ich sag mal so, ähm, so arbeitstechnisch läuft es eigentlich, also arbeitsschultechnisch, so eine Mischung, ja, da kann ich irgendwie nicht so viel dazu sagen, auf jeden Fall läuft es so, das kann ich sagen, aber genauer möchte ich da irgendwie nicht so drauf eingehen, ist halt, ähm, ja, kann ich nicht drauf eingehen, ist ein bisschen privater, genau, ist ein bisschen privater, da kann ich nie so viel zu erzählen, und ja, aber so hobbytechnisch und sowas, also so das nächste, hobbytechnisch, damit hängt es auch gestern dann zusammen, warum ich dann das Video nicht mehr runternehmen konnte oder so. Und zwar hobbytechnisch auch ähm, an sich so nothing special, so an sich so was ich halt so die meisten von euch wahrscheinlich auch, was die so in ihrer Freizeit machen, ja, so kein Plan, Fußball spielen, Basketball spielen, bei Kollegen hängen, in der Stadt rumhängen, so der Standard halt, einfach was wahrscheinlich jeder von euch so macht, also an sich auch nicht so das Besondere, ja. Und ja, mehr mache ich eigentlich nicht, also ich hänge irgendwo immer rum. Zu Hause zur Zeit eher weniger. Also die Zeilen sind vorbei, deswegen... Ich zock auch nicht mehr so viel, also an sich gar nicht mehr. Nur für die Videos halt. Aber versuche ich auch mal ein bisschen wieder zu ändern, dass noch mal ein bisschen bessere Gameplays auch wieder kommen. Aber habe halt zur Zeit nicht so die Time für sowas. Ja, aber witzig. Mal hoffe ich mal wieder ändern, mal gucken. Aber das Zocken macht mir zurzeit auch einfach nicht so viel Spaß. liegt wahrscheinlich auch daran. Aber ja, mal gucken. Und was mich auch wirklich, keine Ahnung, wie viele Leute gefragt haben, so... Das waren wirklich so die meisten, was so das gefragt haben, wie so aussieht, keine Ahnung, mit ähm, Drogen, dies, das, kein Plan. Drogen, illegale Mittelsubstanzen, kein Plan. Da habe ich echt viele Leute gefragt, was ich da, keine Ahnung, für Erfahrungen oder so damit gemacht habe, oder so ein Bullshit, oder was ich davon halte. Und erstmal möchte ich sagen, so was so totaler Müll ist, sind so Zigaretten, also das ist wirklich... Also fangt nicht an zu rauchen, das ist ähm, Bullshit, braucht ihr nicht bringt überhaupt nicht so Zigaretten also andere Sachen haben wirklich so ein paar Vorteile aber so Zigaretten, die bringen ja wirklich nichts und sonst so, keine Ahnung was es da sonst noch so gibt, ich kenne mich ja da nicht so gut aus so äh, was für illegale Substanzen es da noch so geht keine Ahnung, ich kenne nur vielleicht ähm, wie das heißt hier Gras oder sowas oder ja, das ist an sich jetzt auch nicht so krass also würde ich auch nicht anfangen hab damit aber jetzt auch nicht so die dicken Erfahrungen kann ich sagen, ja Vielleicht so eins, Mal von ein paar Freunden gehört, so, aber mehr auch nicht. Also ich kenne mich da auch nicht so aus, aber. Ich weiß auch, dass es ohne ganz gut geht und deswegen braucht man den Müll auf jeden Fall auch nicht. Und diese ganzen synthetische Scheiße, die sowieso Müll, also. Das würde ich auf jeden Fall überhaupt nicht anfangen, diesen synthetischen Müll, der irgendwelche Pillen oder sowas. Das macht euch nur kaputt. Sieht man immer hier, wenn ich auf der Street am Ballen bin oder so. Diese ganzen fertigen Leute, die den Müll nehmen, so, das sieht man den auch direkt an. Und ja, da, das auf jeden Fall nicht. Also so ein, zwei Sachen, die kann man schon verstehen, wenn man das mal ein bisschen zu sich nimmt oder mal probiert. Aber von sowas wirklich die Finger lassen, das macht euch kaputt. Und ja, habe auch mal so zum Facebook-Post gemacht, glaube ich, vor zwei Tagen. Also würde ich auch mal vorbeischauen, euch das ein bisschen genauer erläutert, dies das. Und Link ist natürlich in der Beschreibung. Also wenn ihr dafür euch mal interessiert, guckt da mal vorbei so. Da ist es wirklich genau erläutert, meine Meinung, dies, das, warum, weshalb, wieso. Weil ihr wisst ja auch, warum, weshalb, wieso, wer nicht fragt, bleibt dumm. Oder das geht irgendwie anders, aber kein Plan, wie das geht. Auf jeden Fall, so den Grundtechnik habt ihr, glaube ich, verstanden, meine Freunde, ja. Und ja. Also so ist eigentlich so mein Leben so, kein Plan. Ich stehe halt irgendwann auf, guck dann erstmal auf mein Handy, dann gucke ich, was so abgeht, so Kollegen-Style, so was die so machen. Und da geht es halt meistens irgendwie auf die Street, dann wird irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Sportart betrieben, Fußball, Basketball, irgendwie sowas halt. So der Standard und ja, dann abends geht es wahrscheinlich nochmal zum Kollegen. Oder natürlich wird auch die Bitches geballert, das ist natürlich auch Standard, aber ich denke mal, das muss man nicht extra erwähnen. Und die Gegner hier sind richtig sind auf jeden Fall, aber egal. Und ja, also so läuft es dann bei mir ab, dann abends gehe ich wieder quasi nach Hause, so nachts irgendwann, gehe dann schlafen. Ja und so läuft der Hase halt. Ist relativ abwechslungsreich und ich habe ja so den Vergleich zu früher, wo ich ja wirklich, keine Ahnung, den halben Tag nur gezockt habe und das ist halt nicht so stabil, so, keine Ahnung, macht nicht so Bock. Glaubt mir, wenn ihr gerade so in einer Phase seid, wo ihr nur am Zuhause rumhängen seid und nur am Zocken seid, kenne ich ja auch, aber ist an sich nicht so krass. Geht lieber auf die Street mit euren Kollegen, habt ihr ein bisschen Spaß, dies, das. Ist auf jeden Fall besser, so wird man auch sportlich aktiviert, sage ich mal, ja. Und lohnt sich auch. Kommt auch besser bei den Bitches an und sowas. Also glaubt mir, macht lieber sowas. Ist stabiler. Und ja. Mehr mache ich eigentlich nicht, deswegen kann ich auch nicht mehr so allzu viel erzählen, außer dass die Gegner so richtige Huren sind, wie die so spielen. Aber ja. ja genau, was ich noch sagen wollte hier. Hier gibt es ja bald wieder. Also. So ein Abonnententreffen mache ich ja hier Marcel, Scorpion, Red und keine Ahnung wer noch, auf jeden Fall die beiden und da haben mich auch viele gefragt ob ich auch mal sowas mache oder ob ich bei sowas mal mitmache und kein Plan, könnte ich eventuell mal mitmachen, mal schauen, weiß noch nicht am besten ja mit den Herren Scorpion das wäre dann glaube ich am ja, lustigsten so, der Deutsche, so. dann könnte man die ein bisschen ja könnte man ja halt immer ein bisschen so ja kann ich jetzt schlecht sagen auf jeden Fall würde es ja lustig mit dem und Muss ich mal gucken, ob wir da mal was organisieren können. So Zeit habe ich ja genug so und Geld an sich auch, also um hinzukommen. Ich gebe ja nicht gerne mit Geld an, also so ist ja nicht. Und ja, müssen wir halt mal gucken. Kann ich bestimmt organisieren hier. Krasses. Stats 35 zu 23. Ja, ging es sich besser. Also das Gameplay gestern war auf jeden Fall besser, so das weiß ich. Aber ist ja egal. Das könnt ihr euch ja nochmal angucken so ohne Ton und euer emp der Boss auch noch die Bitches ne no Homo Score.